Schon wieder Kinder? Ja, hallo. Willkommen beim Podcastchen. Übrigens, Podcast höre ich jede Menge. Und da hört ich bei einem Podcast äh, gefühlte Fakten, einen Satire-Podcast. Und da erzählt einer äh, von der Position eines Kindes, dass sie sich gar keine Gedanken machen über Essen, Trinken und, und, äh, so, und Unterkunft etc., dass sie da überhaupt gar keinen Sinn für haben. Und das fand ich spannend. Jesus erwähnt auch einmal, werdet wie die Kinder, sagt er, denn die Kinder kommen ins Himmelreich. Ne, genauer heißt es, denn ihrer ist das Himmelreich. Ich müsste mal im Original gucken. Spannend fand ich, als ich von meiner Laube aus rüberguckte auf den Weg, der durch den Wald führt, als ein Vater sonntagsmorgens Brötchen holte mit seinem Kind und das Kind hatte Regensachen an, also Stiefel und Regenjacke. und Ich dachte, oh, da vorne ist jetzt eine Pfütze. Ob es da reingeht, ob es da reinspringt und Kinder bleiben Kinder. Das ist richtig toll. Es ging sp nicht springend, aber es ging durch die Pfütze. Als meine Kinder klein waren und es auf einmal drei waren, Überraschung, wo kommen drei Kinder her? <lacht> also auf jeden Fall, als meine Kinder klein waren, hatten die zwei Mädchen mich natürlich auserkoren. Ich habe ihnen ähm, Geschichten erzählt und wir haben gequatscht. Und danach bin ich dann noch rüber zu meinem Sohn, der drei Jahre älter ist als die Älteste. Und wir haben dann auch noch ein bisschen gequatscht. Aber irgendwann wurde das immer länger mit den beiden Mädchen. Und dann ging ich zu meinem Sohn und ich sagte, oh, heute habe ich mal genug. Ja, das ist okay, kann schon runtergehen. Und irgendwann hat er allerdings mal gesagt, ey Papa, kommst gar nicht mehr zu mir. Hm. Habe ich irgendwas verpasst? Ah, es wird ihn schon gestärkt haben, aber da habe ich mir kurz ein paar Gedanken gemacht. Als er allerdings noch kleiner war und ich ihn ins Bett brachte und dann eine Zeit mit ihm verbracht habe und dann sagte so, Augen zu sagte er zu mir, Papa, ich kann doch gar nicht schlafen. Ich musste irgendwie aus der Nummer rauskommen. Und dann sagte er noch, Papa, ich kann noch gar nicht schlafen und ich habe so Langeweile. Und um dann schnell aus der Nummer rauszukommen, erfand ich eine Weisheit. Aber im Nachhinein muss ich sagen, diese Weisheit fand ich doch auch als echte Weisheit anzuerkennen. Denn ich sagte ihm, Langeweile ist wichtig. Denn die hat Gott geschaffen. Naja. Das kann man ja auch noch süß finden und vielleicht kann man damit übereinstimmen. Allerdings bekam ich auch noch sozusagen eine E-Mail, also WhatsApp. -t. In der wurde mir zur letzten Folge noch einige Fragen gestellt, nämlich die Frage, Ja, Dagobert, hast du jetzt auch nichts zur tudc frage gesagt, also keine Antwort wirklich gegeben, oder? Also die Frage, warum Gott das Leid zulässt. Und um es heute mal kurz zu machen, wenn der allmächtige, allwissende, allgütige, allliebende Gott die Langeweile geschaffen hat, dann hat er auch das Leiden geschaffen. Zu merkwürdig, zu sonderbar, oder?